Ich bin Christoph, bin 43 Jahre alt. Ich bin Ilona, ich bin 52 Jahre alt und seine Lebensgefährtin seit 2014. Klar, wir sind seit 2014 zusammen, da haben wir uns kennengelernt. Er hat seit Also der Test ist von 2007, den er hat, den ich gesehen habe. Und seit 2009 ist er Rentner, Frührentner. Und so viel wie ich weiß, so viel auch seine ganzen Verwandten immer erzählt haben, ist die Geschichte aufgekommen, als seine Oma gestorben ist. Da hat man das Haus aufgeräumt, da hat man festgestellt, dass der Opa, wie man früher sagte, nicht verrückt war, sondern tatsächlich Huntington hatte. Das wurde da verheimlicht. Und äh, zu dem Zeitpunkt, das muss 2005 gewesen sein oder sechs, ähm, hatte er schon alle drei Kinder, die aus erster Ehe waren. Und ähm, seine Jüngste war zwei oder drei. Und da hat er einen Test gemacht, wie viele andere seiner Onkel und Vater auch. Ich glaube, einer hat sich nicht testen lassen, aber 13 Leute inklusive ihm hatten es dann in der Familie. Das war 2007 und du warst da? 28, 28 29. Du, ihr, ihr, ja, ja. du hast fünf Geschwister, zwei können es nicht haben, die aus der ersten Ehe seiner Mutter sind aber die vier können es haben, zwei, von, zwei haben es, er und sein Bruder, die haben sich auch testen lassen, die anderen zwei haben sich nicht testen gelassen, aber die anderen, also, von, also sein Vater ist dieses Jahr gestorben, äh, seine Tante weiß ich, da war ich schon bei ihm, das war 2016, nach zweijährigem Leiden, sage ich mal, die hatte wirklich einen sehr hohen CAG und äh, der Einzige, der noch lebt, ist sein Onkel, ähm, Jetzt muss ich überlegen, ohne Namen zu nennen, 17 wird jetzt 18, ich muss rechnen, 23 und 24. Und ähm, seine Cousine hat es nicht jetzt testen lassen, sie hat es nicht, und sein Cousin könnte es noch haben, und da ist noch, noch eine Cousine dabei, wissen wir nicht, ob sie es hat testen lassen oder nicht, aber ähm, man weiß, wie viele Kinder es noch gibt, die er halt nicht kennt, weil die Familie halt so ein bisschen auseinandergebröckelt ist. Wir sind in Bochum halt in der Huntington-Klinik immer eigentlich gut aufgehoben. Ist ein Haus- und Hofarzt, der was immer Leib, sagt, Leib, Leibarzt, genau, sein Leibarzt. Und ähm, da haben wir auch direkt einen Draht hin, wenn irgendwas sein sollte. Mailen, nächster Tag spätestens einen Anruf. So haben wir schon Medikamentenumstellungen zu Hause gemacht und, und, und. Das funktioniert ganz gut. Er hat am ersten Tag mit offenen Karten gespielt. Er sagte, er wäre Rentner. Dann habe ich gedacht, so, jetzt verarscht er mich. Ne? <lacht> Zeigte den Rentenausweis, habe ich gedacht, oh, er ist doch Rentner. Ne? Und dann hat er gesagt, was er hat. Da habe ich ähm, erst mal überlegt und überlegt. habe ich gedacht, ja, naja, ähm, versuchen, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Aber bis jetzt hat es eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Ja. Ja. <lacht> <lacht> noch. <lacht> Gucken, was kommt, genau. Ja. <lacht> ja, aber ansonsten, er hat damals zu mir gesagt, äh, ich lebe noch zwei Jahre. Dann komme ich ins Pflegeheim. Laut der Statistik waren es ja immer 15 Jahre. Äh, er ist Anfang 15. Jahr und äh, bricht eigentlich das, was laut Statistik ist. Ne? Also von daher, äh, wir sind zweimal weggeflogen und dahin, wo er auch hin wollte. Das erste Mal nach Mallorca. Er hat gesagt, in seinem Leben möchte er einmal nach Mallorca. Ja. Dann waren wir da. <lacht> Aber äh, er ist auf der Zugspitze sind wir gewesen. Wir sind waren dann letztes Jahr noch gewesen. Ne? Ja. Städte reisen, so wie es auch finanziell möglich ist und, und, und. Ich, wir versuchen schon, vieles noch zu machen. Ne? Ja. Er hat sich ja auch versucht, anfänglich, da waren wir nicht zusammen, dreimal das Leben zu nehmen, als die Diagnose kam, und auch der CAG-Wert ja. dann so hoch war. Und so, wie wir uns kennenlernten, also wir waren noch einmal im Krankenhaus, und danach ist er auch nie wieder irgendwo da gewesen für irgendwas, wann Depressionen ist. Der hat immer Klinikaufenthalt, LVH-Klinik Bochum, LVH-Klinik, wieder irgendwo in der Psychiatrie. Und ist der Teufel, ich habe ja die ganzen Akten mal irgendwann richtig sortiert. Er war eigentlich immer von der Diagnose aus, bis das wir uns kennenlernen, ja, alle drei Monate in irgendeiner Klinik, weil er damit nicht fertig wurde. Und irgendwie? Ja. Ja. Nicht gesucht, aber gefunden. Ja, ist einfach so. Ah, besser geworden oder schlimmer? Besser. Besser, für ihn besser, ja. Ab und zu haben wir zwar mal Krach, aber das ist dann, wenn ich, ich, habe, ich habe schon gegessen, nein stimmt nicht, dann vergisst er das dann, aber ansonsten, ne, Schatz. Für, für, läuft, ne? Ja, läuft. Für, für. <lacht> läuft, genau, läuft. Nein, aber es ist wirklich besser. Es ist, ich merke auch dieses, dieses Stabile und Okay, ab und zu kann ich ihn dann wirklich mal erschlagen, ist einfach so. Ich habe von anderen Huntington Angehörigen gelernt, wie man damit umgehen kann. Am Anfang halte ich ihn, glaube ich, sonst nur so schön zack gegen die Wand gehauen, ne? Aber mittlerweile weiß ich auch, er kann nicht unterscheiden. Ich kann nicht sagen, willst du das, das oder das haben? Dann, ich muss fragen, willst du das haben? Wenn er Nein sagt, ist okay, nehmen wir das Nächste. Das kann er nicht. Ne? Das sind so alles Sachen, man stellt sich darauf ein. Ne? Und der blödste Spruch, der immer wieder kommt, alles gut. Egal, wo ich bin, viele Huntington-Angehörige, jeder sagt, alles gut, alles in Ordnung, alles gut. Das war 2015, da bin ich in die Facebook-Gruppe gegangen für Huntington-Erkrankte und habe dann nachgefragt. Erst war er nicht davon erbaut, weil ich da geschrieben habe, ich habe nicht geschrieben, dass er es ist, aber er hat das natürlich auch gelesen. Und dann hat es da jemand gemeldet, mit dem habe ich dann öfters telefoniert, Er hat es dann versucht zu erklären, weil das ja der Angehöriger ist. Und irgendwann habe ich das angefangen zu verstehen. Und das fand ich dann toll, dass ich das verstanden habe. 2015 bin ich an die Kölner Gruppe gekommen, wo ich anfangs nicht regelmäßig war, aber seit drei Jahren eigentlich regelmäßig immer bin. Außer, es ist irgendwas passiert, aber ansonsten immer regelmäßig da bin. Das hilft mir schon. Ab und zu ist er dann mit. Anfänglich wollte er dann hin, wo Huntington drauf stand, weil er dachte immer, das sind die Leute, die gleich sterben. Und ich sehe das, was mir dann auch passiert. Irgendwann war aber dann wie man nach Wangeroo gefahren bin, ne? ab da war so nach dem Motto alles gut. Ich kann noch was machen, ich muss nicht unbedingt mit den ganz Kranken zusammen sein. Kann ich, wenn ich möchte, aber ich kann auch was anderes machen. Und ich habe da Sachen, die ich sonst nicht mache. Und seitdem ist er, ne, oder? Ja. ja, seitdem fahren wir eigentlich konsequent mit, egal was kommt. In NRW ist das halt so, dass dann immer Seminare sind. Mal auf Wangerooge, jetzt waren wir in anderthalb Wochen, ja, nee, Montag in der Woche nach Lemmele. Dieses Jahr waren wir dann schon auf Norderney, ne? Tür, alles mögliche so Sachen. Das, das hilft schon, die Angehörigen, die kommen ja immer wieder dieselben Leute zusammen. Und dann kommt immer, hast du schon gemacht oder kennst du das? Oder nee, kenne ich nicht, wie geht das? Und, oh, gute Idee, muss man auch mal machen, ne? Ja, durch die hunting habe ich durch den Kontakt in der Facebook-Gruppe gehört. Und dann bin ich da ja irgendwohin erstmal zu den Treffen gegangen und dann sind wir in Bochum gewesen und dann sind wir dann beim Blumenschein. Ne? Beim Blumenschein äh, ist ja da für Sozialsachen für die Handticken zuständig und da haben wir dann den Vertrag für die Deutsche Handtickenhilfe unterschrieben. Und seitdem posteln ja auch immer diese, äh, diese Hefte rein und äh, seitdem läuft es auch ein bisschen besser, ja. Dann liest er das auch schon mal und dann ist das in Ordnung. Ja, und dann äh, halt die HDBAS-Seite oder dann sind wir schon mal eingeladen in Bochum äh, über die neurologische Ambulanz sind wir schon mal eingeladen oder durch den Professor Dr. Saft sind wir eingeladen für irgendwelche Symposium und also irgendwo kommt da immer so ein Kontakt hin und her. Ich finde das toll, wenn man irgendwo involviert ist, irgendwo für Sachen zu machen. Finde ich toll. sollte halt ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, weil viele Jetzt auch im Bus habe ich erfahren, wie er hat. Hunting ist ja schlimme Sache für die Angehörigen. Es gibt eine Selbsthilfegruppe. Oh ja, hätte ich das mal gewusst früher. Ja, ich denke mal, da waren auch Angehörige, die sowas gar nicht wissen. Viele sind alleine. Meine Neurologin hat mich auch darauf angesprochen. Da habe ich nämlich nächste Woche Flyer mit hin für Anmeldeflyer für Angehörige und so für die Hunting Hilfe. damit es jetzt wenigstens weitergibt. Letzte Woche sind wir da mit dem Bus gefahren und dann war äh, eine Person da, die fragte, was er für eine Krankheit hat, weil er ein bisschen schwankte im Bus und da sagte er, hat Huntington, sagte, oh sie, arme Angehörige, Dann habe ich gesagt, wir haben auch Selbsthilfegruppen, wir können es austauschen, dann sagte sie, oh toll, äh, kannte sie nicht, wäre toll gewesen, wenn es früher sowas gegeben hätte und ich denke mal, dass sehr viele Angehörige überhaupt nicht wissen oder sehr viele Kranke wissen, dass es so eine Huntington-Hilfe gibt, dass man sich untereinander unterstützen kann, ich denke mal, das ist wichtig, sowas mal irgendwo zu vielleicht durch Stände oder sonst irgendwo mal in Großstädten halt auch wie Köln, wie wo wir wohnen und irgendwo mal publik zu machen. Ich denke viele wissen es gar nicht, viele laufen so rum. Manchmal denke ich dann auch in der Bahn, oh, bestimmt Huntington, aber nicht drauf ansprechen lieber. die haben bestimmt irgendwas anderes. Oder aber auch in Gruppen, wenn ich da sehe Demenz oder man hat dann noch, man hat noch zusätzlich zu Demenz, hat man noch Parkinson diagnostiziert und ALS, da denke ich mir immer, Leute, ich sage, geht zum anderen Neurologen, nicht mal Blut ab, ich glaube, es ist schon eher Huntington. Ne? Also wie die manchmal schreiben, das ist dann keine normale Demenz mehr. Also viele werden als dement- oder Parkinson Kranke abgestempelt, obwohl es ein Huntington ist, kriege ich auch oft mit. Und für ihn wünsche ich mir auch dann irgendwo, dass es noch ein bisschen länger so geht, ne? ja. ja. Jetzt bist du aufgeregt, dass die Zucken, So schlimm ist es zu Hause nicht. Ja, das, das, ist ja, das ist halt so mein Papa. Ja, ja, das ist dann. eine Schätze ja alles klar aber ähm, dass wir noch ein bisschen länger haben ne ja. er muss noch ein bisschen zunehmen sonst haben wir krach Der <lacht> Schatz ja Ab und zu vergisst er dann sagt ich habe gegessen ich habe genug gegessen aber für ihn ist es halt zu wenig ne? aber ähm, ansonsten alles gut ne pflegeleicht ist keiner wenn Mann uns handtinken geht nicht ne ist überhaupt nicht pflegeleicht ne <lacht> Gar nicht wahr. Gar nicht wahr, genau. Ja, ansonsten wünscht man es eigentlich nur, dass seine Kinder es nicht haben. Ne? Also, die Kinder leben ja irgendwo anders. Groß ist da kein Kontakt da. Außer seine Tochter, die schreibt dann öfters bei mir als bei ihm: Wie geht's dem Papa? Alles gut, was macht ihr? Ich komme irgendwann mal vorbei. Aber die zwei Jungs, ist das letzte Mal, letztes. Jahr. Nee, der eine ist seit drei Jahren. Und der andere letztes Jahr zu seinem Geburtstag, der ist in einem Monat hatte wir Geburtstag, danach hat er sich auch nicht mehr gemeldet. Also, dass es da ein bisschen ruhiger wird von denen ihrer Seite, ne? Dass ja deine Jungs, dass es ein bisschen ruhiger wird erstmal für sie selber ja. und dass sie mal irgendwo vielleicht mal psychologische Hilfe in Betracht ziehen, weil die brauchen es wirklich und ihr Leben erstmal selber regeln, bevor sie sich irgendwo auf irgendwas stürzen. Also ich habe psychologische Hilfe gehabt, aber es hat auch andere Gründe noch gehabt, familiäre Gründe und auch vom Unfall her und äh, bespreche das natürlich auch die huntington Themen damit. Er möchte nicht, weil er aus den LVR-Kliniken halt sehr falsch behandelt worden ist und sagt dann immer, Psychiater und Psychologen sind alle blöd, will ich nicht. Ähm, weiß ich nicht, ob es besser ist oder nicht besser ist. Er möchte es nicht, dann akzeptiere es halt, dann ist das in Ordnung. Aber ich finde es wichtig als Unterstützung, weil manchmal kommt man echt nicht weiter. Da braucht man einfach jemanden, mit dem man reden kann. Ne? Das ist halt Gesprächstherapie und das hilft mir sehr viel. Ne? Würde ich auch jedem empfehlen. wofür hast du mich? Genau wofür hast du mich? Du brauchst kein Psychologen, alles klar. Du bist echt der Würner heute. Also auch seine Kinder, die habe ich immer wieder dann an die Jugend Köln verwiesen, wenn die nicht mit uns reden wollen, weil familiär und andere Meinungen und sonst so sollten sie sich wenigstens damit austauschen, wenn sie nicht schon zum Psychologen gehen, damit sie wenigstens jemand anderes haben, der die Krankheit kennt, auch wenn es nicht ausbricht, aber damit man wenigstens darüber reden kann, wenn sie schon nicht mit uns darüber reden, damit sie wenigstens mit der Jugend Huntington reden können. Gibt es ja in Köln und äh, ich habe mehrfach darauf verwiesen. Ich denke mal, seine Tochter nimmt das ja auch in Anspruch, Sie hat auch einen Psychologen, weil sie damit nicht klar kam, weil sie dachte, ihre zwei Brüder und der Papa würde sofort sterben, was auch Blödsinn ist. Aber sie hat gelesen, sofort tot, also es ist, stirbt er morgen und dann die Brüder auch übermorgen. Und äh, also sie geht tatsächlich zum Psychologen und das finde ich toll, für das Leben selber nochmal in den Griff zu kriegen. Da sind wir nur jetzt beim Thema Testen, weil ich denke, das ist noch ein bisschen früh, aber da habe ich sie auch wieder dann an die Jugend verwiesen. Vielleicht haben die eine andere Meinung, vielleicht unterstützen sie, sie, sie oder sie uns. und Weiß ich nicht in der Redensart, aber ich hoffe mal, dass sie da selbst ihren Weg findet. Ich habe wohl gesagt, wenn sie Hilfe braucht, kann sie gerne auf mich zukommen. Ich vermittle gerne auch an Ärzte, weil sie muss den Weg nicht alleine gehen. Dafür bin ich da, habe ich auch versprochen, habe ich ihm versprochen, dass ich für seine Kinder da bin und... Muss mal gucken, ne? ob sie wirklich auf mich zukommen. Die zwei Jungs glaube ich nicht. Die Jungs sind mir egal, wenn Ja, die Jungs sind mir egal, ja klar. Die Jungs haben auch blöd, blöd mit dir alles gemacht, ja. Die haben ihn wirklich beschimpft und sind mittlerweile auch, einer ist drogenabhängig davon und von daher nicht arbeiten zu Hause, Papas Geld haben wollen und irgendwann war für ihn dann auch Schicht im Schacht. Und ja, und ich bin halt zu streng, gegenüber seiner Exfrau bin ich halt zu streng, auch mit meinem Sohn bin ich so. Aber ähm, das ist für die zu streng, weil die nie, äh, weil die immer alles durften und damit kommen die nicht aus mit mir. Ja, das ist halt, ähm, ich habe so eine Linie, viel Freiheit, ist die Grenze überschritten, ist halt ein Problem, ne? damit kommen die nicht klar. Ne? Die hatten sonst nie Probleme, ja, dann wollten sie bei mir das Problem auch nicht haben. Müssen sie da bleiben. Dann ist das halt so. Nur seine Tochter, die sieht das genauso wie ich und dann, die kommt auch schon mal vorbei oder ruft an oder schreibt WhatsApp, schickt Bilder, ne Schatz, kriegst du auch schon mal welche, ne? Ja. Sie hat eine Angststörung und ich denke mal, deswegen habe ich sie auch dann an die Jugend verwiesen, weil ich denke, es ist besser, dann mit ihrem Alter oder ein bisschen älter zu reden als wie mit Erwachsenen und auch nicht aus der Familie heraus. Ne? Das fand ich jetzt wichtig, dass sie das alleine mal irgendwo sagt, wenn du dann noch Hilfe brauchst, kannst du gerne auf mich zukommen. Ja. Nee, mehr, mehr, mehr, mehr kann ich nicht anbieten. Ja. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hoffe, dass sie es nicht hat. Mehr kann ich nicht machen. Über dich wissen sollten, über die Krankheit denke ich mir mal, nur, dass die Leute nicht, ähm, wenn, einer für, wenn man ihn vor einer eine Entscheidung setzt, dann mehrere Sachen gleichzeitig, das kann er nicht. Das, das, das überfordert ihn, dann geht er. Oder aber wenn es zu laut ist, zehn Leute gleichzeitig reden, das kann er auch nicht, dann geht er, dann, dann verschwindet er, dann wird es nervös, dann wird er hebelig, dann, dann steht er auf und wird dann wirklich wütend. Äh, weiß ich nicht, ansonsten, ja, ähm, das, das hat aber nichts mit Handtinken zu tun, weil wir waren in einer Schluckambulanz, also das hat dieses Schlucken, Verschlucken, Handtinken, das hatte seine Mutter auch, aber die hat ja kein Handtinken gehabt, der ist zu schnell, zu hastig. Weil jede Menge Kinder, es war nur ein Essen da, gucken, wir als erstes was hatte, und das macht er heute noch. Und äh, dann verschluckt er sich, und jeder möchte ihm dann sofort ein Glas bringen. Wo ich der und jetzt sitzt da und sagt, Schatz, trinken wir in Ruhe. Und alles hastet und stürzt auf ihn ein. Ich sage, alles gut, alles gut. Ne? Das ist so, äh, wo ich denke, vielleicht dann ein bisschen ruhiger, gelassener, weiß ich nicht. Am Anfang war es auch Katastrophe, aber mittlerweile geht's, es. Ne? Einfach dieses ruhiger bleiben und ähm, bei ihm ist es tatsächlich dieses hastige Essen. Was er hat, ist halt ab und zu diese Parkinson-Überbewegung. Da versuchen wir immer, mit den Medikamenten anders einzustellen. Jetzt sind wir auf halb, halb, halb immer Tabletten und äh, es klappt ein bisschen besser. Aber wenn bei ihm Situationen, Stresssituationen kommen, dann ähm, hilft tatsächlich nur Tavor. Die haben wir als Notfallmedikamente zu Hause. Von den ganzen 100 Stück habe ich bis jetzt, äh, also wenn, ja. wenn du, wie viel? Vier. Toll. Vier Tabletten raus, aber die habe ich immer ein Drittel. Die Atavo ein Milligramm ist mir zu hoch. Äh, dann habe ich hier immer in drei Stunden, Ich habe immer versucht zu vierteln, hat nicht funktioniert. Also in Drittel. Ne? Also dann haben wir die zwei drei Tage genommen und haben sie mir weggetan. Aber dann habe ich sofort in Bochum informiert, dass was passiert ist und dass wir die jetzt für zwei drei Tage nehmen und länger nicht. Und dann haben wir wieder, also den ganzen nie. Wir haben die als Notfall tatsächlich damals bekommen, als sein Sohn ihn damals so wüst nach einem Drogenrausch beschimpft hat. Das sind Beruhigungsmedikamente. Wirklich, das ist eigentlich Tabewort gegeben, aber in zehnfacher Dosis bei der Psychiatrie, um die Leute ruhig zu halten. Und wir haben die tatsächlich, die, die Einzehntel, dann nochmal geteilt, damit er nur schlafen konnte, damit er wenigstens mal zur Ruhe kommt. Weil wenn er dauernd hübbelig ist, wird es ja irgendwie jeden Tag schlimmer. Und ich, ich saß wirklich davor den ganzen Tag und habe gedacht, was mache ich jetzt mit ihm? Es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Dann habe ich dann äh, mit... Ja dem Arzt gesprochen und habe gesagt, natürlich, dann hat er gesagt, geben, bringt nichts, zwei, drei Tage. Es ist die Situation eingetreten, die wir nicht haben wollten und dann ist es so und dann mussten wir die zwei, drei Tage, ne? aber weniger als wie er gesagt hat und dann ist er wieder ruhiger geworden, dann haben wir es auch wieder abgesetzt. Ne? Also es soll kein Dauermedikament sein, viele geben das Dauermedikamente, es soll tatsächlich nur sein, wenn ein Notfall auftritt, wie Beschimpfungen und Drogen und psychische Belastungen bei Huntington, zumindest bei ihm, führt tatsächlich zu Überbewegungen, zu äh, teilweise auch Aggressionen zu äh, ja, einfach nur äh, äh, zur kompletten Unruhe. Also da kann man tatsächlich nur mit starken Psychopharmika für eins bis drei Tage, je nachdem wie stark sie sind, runterregulieren und dann wieder absetzen. Das funktioniert leider nicht anders. Ist auch nicht mein Traum, dieses zu geben, aber in dem Moment geht es leider nicht mehr anders. Was Handhinken Kranken aber auch haben, immer nur eine Bezugsperson. Das, das ist komisch, mein Sohn ist auch da, wenn ich nicht da bin, ist mein Sohn okay, aber sobald ich, wenn ich sage, ich muss jetzt mal eben zum Reha-Sport, dass mein Sohn sagt, das ist wie ein Magnet hast du im Hintern, er folgt, nicht Schatz? Er folgt, egal wo ich hingehe, er kommt hinterher. Ich, vielleicht ist da eine Verlustangst hinterher, das kann ich nicht sagen, aber in dem Moment, er läuft hinterher. es ja. ist einfach so. Und er weiß aber genau, der ist wieder tot. Komm, aber er ja. läuft, das, das ist, ist wie so ein Magnet. Das ist, das ja. so, ein, so einen starken Magnet kenne ich gar nicht, aber ist okay. Ja. Es kommt drauf an, manchmal nehme ich ihn mit, wenn ich zum so Realsport gehe, das muss ich noch zweimal die Woche machen, ab und zu kommt er mit dann bleibt er halt äh, auf dem Klinikgelände dann auf der Bank sitzen. Das ne, machst du auch schon mal. Ne? Oder aber ich setze ihn irgendwo hin und sage, ich komme gleich wieder. Oder er fährt so lange wie dann in Köln mit der KVB und sagt, ich bin gleich wieder da. Hast du auch schon gemacht. Ähm, oder er bleibt zu Hause und dann fängt er aber währenddessen ich im Reha-Sport bin an zu nerven. Wie lange dauert das noch? Deswegen hat er mir die nette Uhr da gekauft und da kommen immer alle WhatsApp-Nachrichten drauf, wo ich dann denke, das ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? <lacht> du wolltest sie haben, ja genau. <lacht> Damit ich auch ständig erreichbar bin. ne, Schatz? Nee. <lacht> Fluch und Segen gleichzeitig. Okay, ich brauche nicht immer das Handy in der Hand zu haben. Ne? Das ist dann auch schon mal einfacher. ne, Dann gucke ich, selektiere ich nach, wo ich das Handy jetzt habe oder nicht. Aber ansonsten ähm, alles klar. Aber er, ähm, er, er hat manchmal so einen so Kontrollmechanismus drin, was ich manchmal nicht toll finde. Oder aber ich sage, ich muss eine Runde gehen, du bist schon wieder weg. Was machst du die ganze Zeit? Ja. <lacht> An manchen Tagen geht es gut, kann ich, kann ich sagen, dann sage ich einfach so, ich bin jetzt weg und tschüss, kannst mich dann, ne, und wir sehen uns gleich wieder. Dann meckert er, brüllt dann manchmal was hinterher, alles gut. An manchen Tagen denke ich mir auch so, nee, ich kann nicht mehr, ich will einfach jetzt gerade mal nicht mehr. Und manchmal denke ich mir so, einen Tag für mich, mein Fernsehprogramm, nicht seins, das ist ja nur Sport, Einfach nur mal Bein ausschrecken, schaffe ich ja nicht. Schafft schaff pflegende Angehörige bei der Krankheit absolut nicht, nein. Das ist Katastrophe, schafft keiner. Ich bin der Erste, der auf ist und der Letzte, der ins Bett geht, ne? Ja. Ja. ja. Wofür hast du mich denn, ja genau? Ich wollte das. Ich wollte Scheiß Kaffee trinken, ne Schatz? Scheiß Starbucks. Ja. Wir haben was Starbucks kennengelernt. Wir haben 2014 tatsächlich in Köln am Rudolfplatz bei Starbucks kennengelernt. Leider kann ich ihn dann nicht mehr anketten, die haben das komplette Gebäude ja. abgerissen. Die haben ein neues Gebäude hingebaut. Da können sie ja... Hm? Da können... Ja, und dann kann ich dich vielleicht an dem neuen Café, von war eine andere Kette, da anketten. Ich denke mal, wenn man jemanden liebt, akzeptiert man ihn so wie er da ist und nicht wie man ihn haben möchte. Ich verändere mich ja auch. Jeder verändert sich über den Zeitraum. Ich habe mich auch verändert in der Zeit, kann ich gar nicht sagen. Also man braucht auf jeden Fall Unterstützung. Entweder irgendjemand in der Kirche, der zuhört oder aber, viele gehen ja in die Kirche, oder haben da irgendwelche Seelsorge oder irgendwelche anderen Leute oder weiß der Teufel irgendwo. Oder aber irgendwo Sozialverein, wo man reingeht oder aber wirklich wie die Hilfe irgendwo, dass man mit Leuten spricht. Alleine glaube ich, alle, hätte ich das nicht geschafft. Hätte ich das Verständnis nicht von anderen und irgendwo Wissen von anderen bekommen, Weiß ich gar nicht, ob ich das so hätte machen können. Kann ich gar nicht sagen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Bis jetzt läuft es auch gut. Wir haben wohl gesagt, wenn ich das wirklich tatsächlich nicht mehr machen kann, aufgrund meiner Erkrankung oder sonst irgendwo, und ich das nicht mehr schaffe, dass es in eine Demenzwohngruppe geht, ne? Richtig? Ja, da wo wirklich nur Demenz ist und nicht normales alte Pflegeheim, aber wir haben gesagt, nur dann, wenn es in dieser Fall eintritt und ansonsten, ne? Richtig? Ansonsten bei mir, ne Schatz? Ansonsten knulle ich, ich, ich dich zu Tode, ne? Nee. <lacht> nicht? Doch. Doch, ja. Richtig? <lacht> ja, ne? Die drei Probleme. Ja, genau. <lacht> Die drei Probleme, ne? Ja. Alles klar. Aber das Einzige, was ich noch sagen kann, was mir eingefallen ist, hat er hat sehr früher sehr viel Alkohol getrunken. Seit Juli trinkt er jetzt keinen mehr. Danke, Richard. Äh, auf mich hat er nicht gehört. Ja, hat dann geholfen. Und seitdem läuft es besser. Seitdem ist er auch freier vom Kopf her. Er, er, wir haben jetzt Anti, also wir haben jetzt äh, alkoholfreies Bier da. Und seitdem ist er auch wirklich fitter und stößt nichts mehr um. Und äh, die Schluckbeschwerden von vorher sind von 100% auf 10 Und die Aggressivität ist etwas zurückgegangen und und es und ist, ist, ist besser. Das, äh, er merkt das auch im Nachhinein, oder? Ja, er mag das auch. Der Alkohol hat er immer genommen, weil die Krankheit ist ja da. Und seine Worte waren immer, das ist das einzige, was ich noch habe. Ich sage, das so ein Quatsch. Ich sage: mit diesem Alkohol machst du das einzige, was du noch hast, kaputt. Das hat ein langer Prozess. Auf mich hat er nicht gehört. Auf meinen Sohn hat er nicht gehört, obwohl er auf ihn viel mehr hörte, wie auf mich. Auf Risch hat er dann gehört. Gott sei Dank. Also er hat es gemerkt, ne? Ja. Seitdem ist er freier, abends war der wirklich um 9 Uhr, da war der so, der schwankte von rechts nach links, von links nach rechts. Ich war nur noch jeden Abend am Putzen, weil irgendwas umflog. Ich hatte irgendwann nicht noch zu voll. Ich habe gesagt, Alkohol oder ich. Ja, und dann hat er sich dann für mich entschieden. Aber ich, ich habe ja gar nicht gesagt, dass du kein alkoholfreies Bier trinken kannst. Ich sage mal, lass diesen Alkohol weg. Ne? Ab und zu, wenn wir weggehen, dann kann er noch einen Kölsch oder so trinken. Aber er merkt dann selber... Zweites, ja gibt es ja auch alkoholfreies. Er guckt dann sofort nach. Es ist einfach so, er fühlt sich besser. Das ist nur der Geschmack, den Geschmack, den wir haben. Ja, das ist Gewohnheit, ja. Es war die Gewohnheit, die Krankheit runterzuspülen, zu vergessen. Ne? Ja, es ja. ist einfach so und das machen viele. Aber wir erleben doch jetzt mehr, oder? Wir sind doch dauer unterwegs wieder, ne? Ja, nächste Woche fahren wir dann zum BDR. Fragt doch mal die Maus. Aufzeichnung. Ja. Aber haben wir vor Corona haben wir öfters Aufzeichnungen, ne? Ja. Egal welcher Sender. Gibt es ja in Köln, ist ja überall, ne? Ossendorf, Hirt, ja. WDR. Die gab es immer für kostenlos, die ganzen Karten. Jetzt Mittwoch ist, jetzt fragt doch mal die Maus und dann fahren wir da zur Aufzeichnung. Ich freue mich drauf. Ja, ich frage immer, möchtest du hin? Ja, alles klar. Ja. Dann fahren wir dann da hin. Und dann danach die Woche nach Lämmele. Das Einzige, was er macht, ist, wenn es zu viel ist, darf ich nicht mit ihm reden, dann wird es zu viel, wenn zu viel Geräusche sind. Richtig? Ja, das kann er nicht haben. Aber eine Aufzeichnung ist ja eigentlich ruhig. Von daher, er freut sich auch immer wieder. ist überall, Wir sind überall, so wie er geht, hingefahren, geguckt. Ne? Wir haben ja durch die Schwerbehinderung die Fahrschein kostenlos mit Begleitung. Vor Corona ist immer mehr Gefahren, ist halt so, ne? Wir hoffen, dass es langsam wieder besser wird. Ne? Ja. Dann ist er wieder auf und davon. Und tschüss. Und tschüss, ja. Und tschüss. Ne? Ja, alles klar. Aber die Bochum sagen auch, wir werden ein eingespieltes Team.